Hallo und herzlich willkommen beim Übungsvideo zum Thema Exponentialfunktionen. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit einem exponentiellen Wachstumsprozess anhand des Bevölkerungswachstums einer Stadt. Los geht's! Wir betrachten die Bevölkerung der Stadt Graz und nehmen an, dass Graz im Jahr 2014 ca. 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte. Weiters nehmen wir an, dass die Bevölkerung in 20 Jahren, also bis zum Jahr 2034, um 22% zunehmen wird. Folgende drei Fragen wollen wir beantworten. Erstens, wie groß ist das jährliche Bevölkerungswachstum? Zweitens, wie viele Menschen leben nach diesen Annahmen im Jahr 2050 in Graz? Und drittens, in welchem Jahr werden mehr als 400.000 Menschen in Graz leben? Um diese Fragen beantworten zu können, brauchen wir ein geeignetes mathematisches Modell, welches wir uns jetzt überlegen. Berechnen wir als erstes, wie viele Menschen nach unserer Schätzung 2034 in Graz leben werden. Das hast du bestimmt schon ausgerechnet, oder? Bis 2034 nehmen wir eine Zunahme von 22% gegenüber 2014 an, daher multiplizieren wir 270.000 mit 1,22 und erhalten als Ergebnis 329.400 Einwohnerinnen und Einwohner. Da es sich lediglich um eine Schätzung handelt, runden wir der Einfachheit halber ab auf 329.000. Um das jährliche Wachstum bestimmen zu können, nehmen wir an, dass dieses jedes Jahr konstant bleibt. Das entspricht natürlich nicht ganz der Wirklichkeit, aber für unsere Zwecke reicht diese Vereinfachung. Würde die Bevölkerung also jährlich um den Faktor a wachsen, würde diese nach einem Jahr 270.000 mal a betragen. Nach zwei Jahren würde sie 270.000 mal a mal a betragen. Nach drei Jahren 270.000 mal a mal a mal a und so weiter. Nach t Jahren würde die Bevölkerung 270.000 mal a t mal mit sich selbst multipliziert betragen. Das können wir auch anders schreiben, nämlich 270.000 mal a hoch t. Es handelt sich hier also um einen exponentiellen Zusammenhang, den wir allgemein wie folgt modellieren können. Die Einwohnerzahl e von t ist gleich c mal a hoch t, mit t in Jahren. c ist gleich e von 0, also der Wert zum Zeitpunkt 0 oder auch Anfangswert. Wir betrachten das Jahr 2014 als unser Jahr 0, daher ist c bei uns 270.000. Die Zahl a gibt an, ob es sich um exponentielles Wachstum, dann wäre a größer als 1, oder exponentielle Abnahme, für a kleiner als 1 handelt. In unserem Beispiel liegt ein Wachstumsprozess vor, a muss also größer als 1 sein. Wir schreiben unsere Exponentialfunktion auf. e von t ist gleich 270.000 mal a hoch t. Den Parameter a müssen wir noch bestimmen. Unsere Schätzung besagt, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2034, also nach 20 Jahren, ca. 329.000 betragen wird. Versuche selbst eine passende Gleichung aufzustellen, um den Parameter a zu bestimmen. Rechne mit 5 Nachkommastellen. E von 20 beschreibt die Einwohnerzahl im Jahr 2034 und muss somit 329.000 ergeben. Wir setzen also für T20 ein und erhalten 329.000 ist gleich 270.000 mal A hoch 20. Wir dividieren durch 270.000 und erhalten 329.000 durch 270.000 ist gleich A hoch 20. Jetzt kürzen wir und ziehen anschließend die 20. Wurzel. 20. Wurzel aus 329 durch 270 ist gleich a. Als Lösung erhalten wir a ist gleich plus minus 1,00993, wobei wir die negative Lösung einklammern können, da eine negative Zahl als Basis hier nicht sinnvoll ist. Wir runden auf a ist gleich 1,01 auf, was bedeutet, dass ein jährliches Bevölkerungswachstum von ungefähr 1% vorliegt. Somit können wir unsere Exponentialfunktion vervollständigen zu e von t ist gleich 2,7 mal 10 hoch 5 mal 1,01 hoch t. Die Zahl 270.000 schreiben wir als Zehnerpotenz. Frage 1 haben wir beantwortet. Also weiter zu Frage 2. Wie viele Menschen werden nach unserem Modell 2050 in Graz leben? Versuche diese Frage selbstständig zu beantworten. Ich mache so lange Pause. Das Jahr 2050 ist für uns das Jahr 36, da wir 2014 mit unserem Jahr 0 gestartet sind. Wir setzen also für t gleich 36 ein und berechnen. e von 36 ist gleich 2,7 mal 10 hoch 5 mal 1,01 hoch 36 ist gleich 386.307,57. Wir runden auf 386.000 ab. Im Jahr 2050 werden also ca. 386.000 Menschen in Graz leben. Bevor wir uns um die dritte Frage kümmern, werden wir unsere Exponentialfunktion ein wenig umschreiben. Wir haben unser Modell für exponentielles Wachstum nach der Form e von t ist gleich c mal a hoch t aufgestellt. Diese Funktion wollen wir etwas anders aufschreiben, und zwar als e von t ist gleich c mal e hoch lambda mal t. Statt der Zahl a wollen wir die Euler'sche Zahl e als Basis verwenden. Dies hat später den Vorteil, dass wir den natürlichen Logarithmus verwenden können, statt des Logarithmus zur Basis 1,01. Lambda aus den positiven reellen Zahlen ist unsere Wachstumskonstante. Wir setzen beide Varianten gleich und erhalten. E von t ist gleich c mal e hoch lambda t ist gleich c mal a hoch t. Den Anfangswert c eliminieren wir durch Dividieren. Anschließend wenden wir den natürlichen Logarithmus auf die Gleichung an und erhalten. Ln von e hoch lambda t ist gleich ln von a hoch t. Wir nutzen die Eigenschaften der Logarithmusfunktion und ziehen die Exponenten nach vorne. Wir erhalten Lambda mal t mal ln von e ist gleich t mal ln von a. Der natürliche Logarithmus hat die Basis e, somit ergibt ln von e gleich 1. Wir dividieren noch durch t und erhalten lambda ist gleich ln von a. Unsere Exponentialfunktion können wir also allgemein mit e von t ist gleich c mal e hoch ln von a mal t schreiben. Wir setzen unsere Parameter ein und erhalten e von t ist gleich 270.000 mal e hoch ln von 1,01 mal t. Jetzt geht es aber wirklich um die dritte Frage. In welchem Jahr werden mehr als 400.000 Menschen in Graz leben? Du bist wieder gefragt. Überlege dir eine passende Ungleichung und löse sie. Ich warte auf deine Jahreszahl. Wir wollen wissen, ab welchem Zeitpunkt t e von t größer als 400.000 ist. Das heißt, 2,7 mal 10 hoch 5 mal e hoch ln von 1,01 mal t soll größer sein als 400.000 bzw. 4 mal 10 hoch 5. Wir formen um und erhalten e hoch ln von 1,01 mal t größer als 4 durch 2,7. Da wir die Zahl e als Basis haben, können wir den natürlichen Logarithmus verwenden. Dieser ist auf allen brauchbaren Taschenrechnern vorhanden. Hätten wir als Basis noch die Zahl 1,01, müssten wir den Logarithmus zur Basis 1,01 verwenden, der auf keinem Taschenrechner zu finden ist. Man kann diesen zwar auch mit dem natürlichen Logarithmus ausdrücken, aber das ist eine andere Geschichte. Die Anwendung des ln führt uns zu ln von e hoch ln von 1,01 mal t größer als ln von 4 durch 2,7. Wir ziehen die Exponenten wieder nach vorne und erhalten, da der ln von e noch immer 1 ist, t mal ln von 1,01 größer als ln von 4 durch 2,7. Dividiert durch ln von 1,01 ergibt das t größer als ln von 4 durch 2,7 durch ln von 1,01. Wir rechnen aus und erhalten als Lösung t größer als 39,5. Die Stadt Graz überschreitet also circa in den Jahren 2053, 2054 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sehen uns beim nächsten Video.